In diesem Video möchte ich die Bearbeitung von Akteuren im Museum Digital Nodak vorstellen. Um zur Bearbeitung von Akte äh, des Akteursvokabulars in Nodak zu gelangen, kann man in der Navigation einfach auf ActorsMD oder das Listensymbol dahinter klicken. Der Klick auf ActorsMD öffnet eine Statistikseite und einen generellen Einstieg in dem Einerseits links Suchoptionen gegeben werden für die verschiedenen Begriffe. Das heißt, links kann man die Sortierung, kann man über einen Klick auf Sortierung, die Gesamtliste der Einträge erreichen in der entsprechenden Sortierung nach der ID, das heißt nach dem ursprünglichen Erfassungsdatum des Begriffs. Nach dem erweiterten Namen, das wäre der Name, wie man ihn spricht, Heinrich Müller oder dem Sortiernamen, das heißt der Name in bibliothekarischer Notation Müller, Friedrich, dem Geburtsjahr, dem letzten Änderungsdatum und wichtig der Namenslänge. Mit der Namenslänge kann man zum Beispiel Begriffe finden, die so kurz sind, dass sie nicht individualisierbar sind. Dazu generell im, im kontrollierten Vokabular von Museum Digital, wie allgemein in kontrollierten Vokabularen und Normdatenkatalogen, sollte es nur identifizierbare, klar und eindeutig identifizierbare Akteursbegriffe geben. Genauso bei den Orten nur klar und eindeutig identifizierbare Ortsbegriffe. Das heißt, unbekannt ist keine Person. Unbekannt wären, wenn schon, viele verschiedene Personen. Der Unbekannt, der in der Steinzeit eine Steinaxt gemeißelt hat, ist jemand anderes als der Unbekannt, der vor 100 Jahren einen Brief geschrieben hat. Sicher nicht derselbe. Das heißt, die Eingabe ist beschränkt und das Ziel, der kontrollierten Vokabulare ist beschränkt auf individualisierbare Personen und eine wichtige Aufgabe der Normdatenredaktion ist Personeneinträge, die schwer zu verstehen sind, eben zu individualisieren und auf der anderen Seite Begriffe, die so allgemein sind, dass sie nicht individualisierbar sind, wieder aus dem kontrollierten Vokabular herauszubekommen, weil sie dort nicht hineingehören. Über die Namenslänge kann man also Eingeträge wie einen Akteur mit dem Namen A finden, bei einer sehr kurzen Namenslänge, oder einen Akteur mit dem Namen Heinrich Müller und Friedrich Müller, das, was eigentlich kein einzelner identifizierbarer Akteur ist, sondern zwei. Das heißt, in dem Fall müsste der Begriff zerspalten werden. Die verschiedenen Objekte müssten mit einerseits Heinrich Müller und andererseits Friedrich Müller verknüpft werden, nicht mit beiden auf einen Schlag. Durch einen Klick erreicht man, wie gesagt, die Liste in der jeweiligen Sortierung. Durch einen weiteren Klick kann man die Sortierung umdrehen. Darunter, die Reihenfolge, bietet ebenfalls die Möglichkeit, die Reihenfolge umzudrehen. Standardmäßig wird absteigend sortiert, das heißt Z zu A, die neuesten Einträge vor den ältesten Einträgen. Über einen Klick auf A bis Z kann man aufsteigend sortieren. Die ältesten Einträge vor die neuesten oder A bis Z. Darunter bestehen weitere Sortiermöglichkeiten. Also die Auswahl, die Auswahl nach dem verschiedenen Prüfstadien. Man kann in Nodak und das ist wahrscheinlich das wichtigste Hilfsmittel in Nodak, Begriffe als geprüft markieren. Dann erscheinen sie mit einem, einer grünen Fläche und in der Liste mit einem grünen Schriftzug. Man kann sie als unbearbeitet markieren und wenn sie frisch ins System kommen, sind sie unbearbeitet. Das heißt, sie erscheinen mit einem roten Schriftzug. Hier muss noch gearbeitet werden. Oder man kann sie als fraglich markieren. Hier muss noch weitergearbeitet werden, aber jemand hat sie sich schon angeguckt. Ungeprüft hieße unbearbeitet und oder fraglich. Darunter gibt es verschiedene Filter, um Begriffe auf Basis von fehlenden Informationen oder weiteren Verknüpfungen auffindig zu machen. Also Begriffe, die ein Schlagwort mit demselben Namen haben, einen Ort mit demselben Namen, eine Zeit mit demselben Namen. Gerade bei Schlagworten ist das ein guter Indikator, um, zu, um Begriffe zu finden, bei denen entweder der Schlagwort oder der Akteursname im falschen Vokabular verortet ist. Also zum Beispiel Ethnien. Ethnien sind beim Museum Digital grundsätzlich Akteure oder im Akteursvokabular und nicht im Schlagwortvokabular. Das ist eine Schreibanweisung oder eine Regel, die einmal getroffen wurde, aber es braucht eben Regeln. Das heißt Hutu wäre eindeutig kein Schlagwort, sondern wäre eindeutig ein Akteur. Klicke ich jetzt auf Schlagwort mit selben mit gleichem Namen, erreiche ich also die Liste mit Begriffen, die gleichzeitig Schlagwort und Akteur sind. Spannend, gerade für eine schnelle Bearbeitung, sind die Filteroptionen direkt darunter, hat mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata und hat mindestens ein erwartetes Duplikat. Mit hat mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata, kann ich auf eine zwischengespeicherte, auf die Ergebnisse einer zwischengespeicherten Abfrage in der Programmierschnittstelle bei Wikidata zurückgreifen. Dort werden alle neu in Nodak oder in die kontrollierten Vokabulare von Museum Digital hereinkommenden Begriffe einmal überprüft, ob es in Wikidata einen Begriff mit demselben Namen gibt. Das heißt, Akteur Friedrich Barbarossa kommt frisch in die kontrollierten Vokabulare von Museum Digital. Am Abend kommt ein Skript auf dem Server und fragt, die Programmierschnittstelle von Wikidata. Kennt Wikidata einen Friedrich Barbarossa? Ah, offensichtlich ja. Und dann wird markiert, da gibt es ein ähnliches Resultat in Wikidata. Muss nicht dasselbe sein, kann aber. Und das heißt, es ist wahrscheinlich, dass man hier mit wenig Arbeit einen einfach zu identifizierenden Eintrag findet. Wenn das der Fall ist, können die Angaben aus Wikidata und aus Wikipedia direkt synchronisiert werden. Das heißt, dann hat man relativ wenig Arbeit. Hat mindestens ein erwartetes Duplikat, ist ähnlich. Hier wird, geht es vor allem darum, Dubletten zu finden. Müller, Friedrich und Friedrich Müller sind bei gleichen Lebensdaten wahrscheinlich dieselbe Person. Im Hintergrund laufen Skripte, die überprüfen, die die Namen der Einträge vergleichen und im Fall eben von Friedrich Müller und Müller, Friedrich die Namensbestandteile zerschneiden würden und neu anordnen würden, um zu gucken, ob es dafür entsprechend einen Treffer gibt. Das heißt, Friedrich Müller würde Friedrich und Müller zerspalten und dann würde geguckt, ob in den verschiedenen Anordnungen des Namens ein bestehender, Orts äh, ein bestehender Akteursbegriff in der Datenbank vorhanden ist. Wenn jetzt also Müller, Friedrich schon vorhanden wäre, wird gewarnt, hier gibt es wahrscheinlich ein Duplikat. Genauso wird gewarnt, dass es ein erwartetes Duplikat gibt, wenn es einen doppelten Bezug gibt zum selben Eintrag in einem externen Normdatenkatalog. Wenn also zwei Personeneinträge beim Museum Digital auf dieselbe ID in der gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek verweisen, dann handelt es sich wahrscheinlich um eigentlich dieselbe Person, auch wenn es zwei Einträge sind. Und auch dann wird gewarnt, hier liegt wahrscheinlich ein Duplikat vor. Diese Warnung oder das Erscheinen dieser Warnung wird auch im Hintergrund nachts durchgeführt und dann zwischengespeichert, sodass Begriffe, die wahrscheinlich ein erwartetes Duplikat haben, durchsuchbar werden, sodass Duplikate einfacher entfernt werden können oder zusammengeführt werden können. Beide Versionen werden zusammengeführt und damit nur noch einer der beiden Begriffe existiert. Hat keine bekannten Links im hauptsächlichen MD, verweist auf die Beziehungen zu zu Objekten in den jeweiligen regionalen Instanzen beim Museum Digital. Man kann in Lothack Akteurs- oder Orts- oder Schlagwortbegriffe nur löschen, wenn diese einerseits keine Normdatenbezüge und keine Übersetzung haben, das heißt nicht angereichert sind, aber andererseits auch nur, wenn diese nicht mit Objekten in Museum Digital verknüpft sind. Heißt andersrum, wenn man Begriffe sucht, die man wahrscheinlich löschen kann, ist es nützlich, suchen zu können, welche Begriffe schlicht nicht benutzt werden. Darunter gibt es verschiedene Optionen, um nach fehlenden Informationen zu suchen. Also keine Beschreibung, keine Codierung. Hier wird die, eine Codierung angelehnt an die Entitätencodierung der gemeinsamen Normdatei genutzt um Akteursbegriffe zu kategorisieren. Keine Übersetzung. Und dann gibt es weitere Suchabfragen. Hat volle Benutzeranmerkungen, hat volle Basisinformationen. Das heißt, die Namen sind ausgefüllt, Vorname und Nachname. Ein Geschlecht ist eingetragen und Lebensdaten sind eingetragen. Und es gibt eine Beschreibung. Und ohne Übersetzung in Deutsch. Oder in der jeweiligen Sprache, die man gerade benutzt. Rechts sieht man zu den verschiedenen Suchabfragen statistische Daten. Das heißt zum Beispiel gesamte Anzahl von allen Vokabulareinträgen, wie viele davon sind geprüft, knapp 50%, wie viele sind unbearbeitet, knapp 42%, wie viele sind fraglich, knapp 8. Durch einen Klick auf die jeweiligen Einträge kann man auch wieder die entsprechende Suche durchführen. Was rechts gezeigt wird, sind effektiv genau dieselben Dinge, die links gezeigt werden. Mit dem Zusatz, dass rechts, rechts einerseits gezeigt wird, wer wie viele Bearbeitungen getätigt hat. Das heißt, nach dem Namen des letzten Bearbeiters der jeweiligen Begriffe gesucht werden kann und andererseits nach den jeweiligen Instanzen von Museum Digital, in denen die Begriffe benutzt wird. Unten links auf Tablets oder als rechte Seite, Seitenspalte bei größeren Bildschirmen erscheint eine zusätzliche Seitenspalte mit Visualisierungen dessen, was im Hauptteil steht, also Diagramme. Wie viele Einträge gibt es in diesem Vokabular, wie viele davon sind geprüft, wie viele sind unbearbeitet und so weiter. Wer hat wie viel bearbeitet in der jeweiligen Instanz und so weiter. Eben vergessen hatte ich die wichtigste Sucherfrage, nämlich die nach dem Namen und die Möglichkeit, nach der ID des jeweiligen des jeweiligen Personenbegriffes zu suchen. Die erscheinen hier oben. Darüber gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Sonderseiten. Der Klick auf die Pagode bringt einen zurück zur Statistik oder zur Einstiegsseite für Akteure. Die, die Symbole mit zwei Personen bieten verschiedene Möglichkeiten, um auf Basis des Namens oder auf Basis des übersetzten Namens Duplikate zu finden. Das X bietet eine Übersicht über die Blacklist, das heißt eine Liste mit Akteursbegriffen, die als nicht individualisierbar und nicht valide gekennzeichnet sind und dementsprechend überhaupt nicht in die Vokabulare eingetragen werden können. Wenn man in MoosDB zum Beispiel versucht, Anführungsstrich Madame, Anführungsstrich als Akteursbegriff zu, anzulegen, dann kommt eine Warnung dass das nicht möglich ist, weil Madame nicht spezifisch genug ist. Es müsste geschrieben werden, welche Madame. Über das I kann man sich eine Anleitung herunterladen. Führt man also eine Suche aus oder klickt man links auf die Sortierung, gelangt man auf die Suchergebnisseite. Auf der Suchergebnisseite sieht man dieselbe Seitenspalte, und links zuerst, wie viele Begriffe wurden gefunden. Durch einen Klick auf die Trefferanzahl und gegebenenfalls die Suchparameter, also wenn ich jetzt einen zusätzlichen Suchparameter anfüge, erscheint hier auch der Suchparameter. Wenn ich darauf klicke, bekomme ich eine Historie meiner zuletzt durchgeführten Suchabfragen. Durch einen Klick auf Einträge in der Historie kann ich die vor, äh, vorherige durchgeführte Suche wiederholen. Das heißt, ich kann zurückgehen in meine Historie. Rechts gibt es die Möglichkeit, in der Paginierung zu springen. Das kann ich natürlich auch einfach über die normale Paginierung tun. Also zur Seite 2 gehen. Oben rechts wäre eben die Möglichkeit, direkt zur Seite 30 zu gehen. Durch das Eingeben der Zahl 30. Rechts der Paginierung gibt es drei Buttons. Auf der einen Seite der Pfeil nach unten, mit dem man die Suchergebnisse exportieren kann. Mit dem Diskettensymbol kann man die Suchabfrage speichern. Ist das getan, erscheint sie auf der Startseite schnell erreichbar nach dem Login. Und man kann sich eine Statistik, das heißt dieselben Visualisierungen, die man auf der Übersichtsseite für das gesamte Vokabular bekommen hat, als Seitenspalte hinzuschalten und in dieser Seitenspalte sind die Visualisierungen nur bezogen auf die jeweilige Treffermenge. Auf Tablets erscheint die Seitenspalte links unterhalb der linken Seitenspalte. Ich klicke also einmal darauf und erhalte links meine Visualisierung. Wenn ich meine Suchabfrage jetzt einschränke, also zum Beispiel wieder auf ja. hat mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata hier, damit nur noch knapp ein Drittel der Ergebnisse haben. Dann sind auf einmal deutlich mehr als 50% geprüft, insgesamt 57.000 geprüft, 36, das heißt knapp 60% der Begriffe sind geprüft wenn nur nach den Begriffen, die auch gleichzeitig einen Wikidata-Eintrag haben, ge gefiltert wird. Darunter erscheint die Liste mit den Suchergebnissen. In der Liste hat jeder Eintrag zuerst einen kreisrunden Button. Durch einen Klick darauf kann man in den Vereinigen-Modus gehen. Also dann ändert sich der Button vor den jeweiligen Begriffen und wenn ich einen anderen anklicken würde, hätte ich die Möglichkeit, die beiden Begriffe zu vereinigen, zu einem zusammenzuführen. Dann erscheint der Name. Durch einen Klick auf den Namen kann ich zur jeweiligen Akteursseite gehen. Dahinter erscheint ein entweder leerer, transparenter oder ein schwarzer Kasten, der anzeigt, ob es eine Übersetzung für den jeweiligen Begriff gibt. Und die Entitätenkodierung, Eben die Einordnung angelehnt an die gemeinsame Normdatei, ob dieser Akteur eine Person ist, eine Person aus einer Fürstenfamilie oder aus einer Herrscherfamilie oder ob es sich um eine Firma handelt. ganz rechts sieht man, wann der Eintrag zuletzt bearbeitet wurde. Durch einen Klick auf den Eintrag gelangt man zum Eintrag selbst. Hier hat man in der linken Seitenspalte zuerst einmal eine grüne Fläche. Grün, weil der Akteur bereits geprüft wurde. Wenn ich auf Rot klicke, würde ich den Akteur als bisher unbearbeitet, bisher, bisher nicht geprüft und in keinster Form angereichert markieren. Genauso äh, lila für fraglich. Wurde schon angeguckt, aber könnte noch verbessert werden. Darunter kann man die Entitätenkodierung eintragen. Also Nicolas von Arnsdorff ist eine Familie und Person, also keine Körperschaft und kein Schlagwort. Und es handelt sich um eine PIZ. Ein Personenname, der keinem anderen der Entitätstypen in dieser Liste hinzugeordnet, hinzugefügt werden kann. Darunter gibt es die Möglichkeit, übergeordnete Begriffe bei Firmen einzutragen oder untergeordnete, ebenfalls bei Firmen, oder Synonyme festzulegen. Synonyme sind wichtig, wenn eine Person nach zwei Namen bekannt ist. Also Friedrich von Hohenstaufen, Friedrich Barbarossa beispielsweise. Das ist gerade dann wichtig, wenn beide Namen knapp gleich bekannt sind. Unten gibt es eine weitere Möglichkeit, um Ähnliches zu erreichen, die aber vor allem genutzt werden sollte, wenn ein Name der hauptsächlich benutzte ist. Darunter erscheinen drei Buttons. Über Schlagwort könnte ich aus dem Akteursbegriff ein Schlagwort machen, das heißt, wenn dieser Akteursbegriff eigentlich gar keinen Akteur, kein Akteur darstellt, dann zum Beispiel Akteur kam und dann in der Beschreibung wird benutzt äh, zur Haarpflege, dann ist das kein Akteur. Dann sollte es ein Schlagwort sein. Durch einen Klick auf den Button Schlagwort wird es in den Schlagwortkatalog übertragen. Durch einen Klick auf zusätzlichen Akteur hinzufügen erhält man die Möglichkeit, eben einen zusätzlichen Akteur zu dem jeweiligen Eintrag zu allen Objekten, mit allen Objekten zu verknüpfen, die mit dem jetzigen Akteur, jetzig ausgewählten Akteur verknüpft sind. Das heißt, wenn ich Friedrich und Helmut Müller habe, einen Begriff, den ich eigentlich zerspalten will, dann füge ich zuerst Helmut Müller als zusätzliche Verknüpfung zu all den verknüpften Objekten an und benenne dann Friedrich und Helmut Müller in nur Friedrich Müller um, sodass ich den Begriff zerspalten habe. Über Lösche alle Links kann ich alle Anreicherungen entfernen, sodass ich den Eintrag, wenn keine verknüpften Objekte bestehen, löschen kann. Im Hauptteil der Seite habe ich Zuerst oben eine Leiste mit dem Zurückbutton, mit dem ich die Suche wieder aufrufen kann, mit dem Titel des, der Person und mit drei Buttons zur Anrechnung. Der erste, der Pfeil nach oben, fragt die GND nach zusätzlichen Informationen ab, falls eine GND-ID eingetragen wurde und schaltet den Begriff auf geprüft soweit das möglich ist. Auch werden die Namen soweit möglich zerspalten. Das heißt, Vorname und Nachname werden in den jeweils passenden Formen oben eingetragen, zusammen mit den Lebensdaten so vorhanden. Über das log symbol kann man ein Log der letzten Bearbeitungen aufrufen. Über das Wikidata-Symbol kann Wikidata nach dem Begriff abgefragt werden. Ist bereits eine Wikidata-ID eingetragen für den jeweiligen Begriff, wird direkt abgefragt. Ist das noch nicht der Fall, kommt eine Übersichtsseite, in der die verschiedenen Treffer für den jeweiligen Namen des jetzigen, der jetzigen Person aufgelistet werden. Klicke ich also jetzt auf Wikidata, wird im Hintergrund abgefragt und es wird gezeigt, die Beschreibung hat sich nicht geändert, aber ich kann sagen, ersetze die Beschreibung durch, den, durch die jetzt gerade gültige, einfach damit markiert, dass, dass es sich um das aktuelle Datum handelt. Oder dass es jetzt immer noch so ist. Darunter erscheinen fünf, sechs kleine Schalter, die markieren, in welchen Bereichen noch etwas fehlt. Sie sind alle grün, das heißt, in allen Bereichen ist dieser Eintrag schon gut. Sind die Basisdaten vollständig? Sind die Übersetzungen vollständig? Sind die, sind die Verknü oder gibt es Verknüpfungen mit kontrollierten Vokabularen an anderen Stellen oder Normdatenquellen? Und das bietet eine gute Überleitung, um zu den Übersetzungen zu gehen. Direkt unter den Basiseingaben kann man Übersetzungen für den Begriff hinzufügen. Die Übersetzungen werden in, automatisch in knapp 25 Sprachen aus Wikidata und den Wikipedias bezogen, soweit das möglich ist. Wenn nicht, kann man auch manuell neue hinzufügen. Das ganz rechts als eigene Kachel. Hier wäre also der jeweilige Sprachcode als zwei Buchstabenkombination der Sprache, DE e für Deutsch. Der Name wäre der Name in der jeweiligen Sprache und die Beschreibung wäre die Beschreibung in der jeweiligen Sprache. Jeder Akteursbegriff, um grün geschaltet werden zu können, um als akzeptiert markiert werden zu können in Nodak, braucht eine Übersetzung. Das heißt, auch wenn die Basisbeschreibung Deutsches braucht es eine deutsche Übersetzung. Der Hintergrund ist, dass die Übersetzung, dass bei einer Abfrage immer nach der Übersetzung in der jeweiligen Sprache des Benutzers gefragt wird. Das heißt, wenn ein Benutzer auf Deutsch kommt und es eine deutsche Übersetzung gibt, wird die deutsche Übersetzung angezeigt. Wenn ein Benutzer mit einem Browser, der auf Kiswahili eingestellt ist, kommt, wird nach der Übersetzung auf Kiswahili geguckt und falls es da noch keine gibt, wird der Basiseintrag genutzt. Um Abfragen schneller zu machen und um generell zu zeigen, dass Übersetzungen geprüft wurden, muss also der Basiseintrag soweit möglich auch als eine Übersetzung eingetragen sein. Falls es sich um einen deutschsprachigen Basiseintrag handelt, eine deutschsprachige Übersetzung. Unter dem Bereich für Übersetzung gibt es die Möglichkeit, Namensvarianten zu erfassen. Hier könnte zum Beispiel eingetragen werden, dass ein vorheriger Name der Person zum Beispiel ein Ehename oder ein späterer Name ein Ehename oder ähm, der Geburtsname im Fall von Verheirateten auf eine gewisse Art und Weise lautete und dass das der Fall war von einem Anfangsdatum bis zu einem Enddatum. Dasselbe ginge mit Pseudonymen, die nicht gebräuchlich waren, aber doch hin und wieder von der Person genutzt wurden. Das heißt, Begriffe, die nicht rechtfertigen, dass man dafür ein vollwertiges Synonym setzt, sondern die eben alternative Namensformen darstellen. Darunter kann man Normdatenkataloge verknüpfen? Also, Nikolas von Armsdorff ist in der GND die Person mit der ID 118645056. Genauso in der Library of Congress, N200 und so weiter, hat einen Eintrag in der Neuen Deutschen Biografie und hat einen Eintrag in Wikidata als Q63188. Darunter wurden, und das ist schon geschehen, weil dieser Eintrag schon ange, äh, angereichert wurde, darunter erscheint ein Bereich mit zusätzlichen Angaben aus der GND, die anderweitig im Museum Digital nicht einfach erfasst werden können. Also die GND weiß zum Beispiel zur Person, dass sie in Torgau geboren wurde und in Wittenberg aktiv war. Schlussendlich kann man rechts sehen, in welchen Instanzen die, die in der Akteurseintrag auf welche Art mit Objekten verknüpft wurden. Also in Baden-Württemberg gibt es Objekte, die, auf denen Nikolaus von Armsdorf abgebildet wurde. In der linken Seitenspalte, rechts, wenn man einen großen Bildschirm hat, geht es mit einer zweiten, unteren Seitenspalte weiter. Hier gibt es die Möglichkeit, sich eine, ein Inhaltsverzeichnis der Seite anzeigen zu lassen, sodass man schnell navigieren kann. Das ist, wie gesagt, besonders für größere Bildschirme, wo die diese zweite Seitenspalte rechts ist, gedacht, sodass man schnell zu den einzelnen Instanzen navigieren kann. Und hier gibt es eine Visualisierung, auf der die Möglichkeit, mit der die Möglichkeit besteht, sich auflisten zu lassen, wie häufig die Person mit was verknüpft wurde oder auf welche Art und Weise. Also wurde die Person immer wieder abgebildet, aber hat sonst nichts mit den Objekten zu tun? Oder was ein Schmied der hergestellt hat? Aber nie abgebildet wurde. Das kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel Autoren, äh, zwei gleichnamige Personen hat und der eine war ein Autor, der viel verfasst hat und der andere war ein Schmied, der sehr viel hergestellt hat, aber nichts verfasst hat. Und dann ist es leicht herauszufinden, dass diese Person, die sehr viel hergestellt hat, wahrscheinlich nicht der Autor ist, weil Wikidata auch dieselben dieselben Einträge hat, einmal den Spiel, einmal den Autor, aber der Normdatenredaktion keine weiteren Informationen, zum Beispiel Lebensdaten bekannt sind. Darunter gibt es eine Visualisierung mit den verknüpften Zeitbegriffen innerhalb derselben Ereignisse. In Moose.db erfasst man eine Datierung nicht als einfacher Datierung, sondern als Ereignis. Das heißt, wann ist wann was? Mit dem Objekt passiert und wer hat das getan. Das heißt, immer diese vier Dinge, was, wer, wo, wann. Und entsprechend kann ausgelesen werden, hergestellt von Nikolaus von oder abgebildet, abgebildet ginge nicht, veröffentlicht von Nikolaus von Armsdorff äh, 1572. Entsprechend können die Lebensdaten oder können die Aktivitätsdaten ausgelesen werden und man kann eine grobe Einschätzung finden. Dieser, äh, dieser Akteur hat im 16. Jahrhundert gelebt. Wenn es also einen anderen Nikolaus von Arnsdorf im 12. Jahrhundert gegeben hätte, könnte man eindeutig sagen, das war nicht der im 12. Jahrhundert. So viel zur Bearbeitung der Akteure im Museum Digitalen Mutter. In den nächsten Videos soll es mit einer Vorstellung der Ortseiten, der Schlagwortseiten und der Zeitbearbeitungsseiten weitergehen. Vielen Dank!